Ich habe einfach vergessen, mein Mikro ist ganz schön. Also, wir spielen heute Pets Monata B oder Z. Ähm, es gibt ja Pets Monata X und das ist halt die andere Version davon. Und, ob das Spiel lädt noch spielen. Ich hatte gut, gemeint. Is going on. Es ist auf jeden Fall ganz gut gemacht. Es gibt Runge Rewards. Es gibt alles klar. Es gibt hier vorne das Halloween Eck. Alles klar. jetzt natürlich auch so ein bisschen leiser. Eigentlich will ich die Huge-Huge-Dingster-Cut. Äh, traveling merchant Jo, <lacht> tech Techwatch in hier. Also, wir... What the hell is going on here? Dschungelgift Box. <lacht> Was? Okay, gut, danke. Danke dafür. Ich hab sogar. Ich habe sogar einen Rainbow gehetcht. Ge ge ge ge ge ge Alter, wie geil! Wie geil wie geil, wie geil, wie geil, Gut dann. Oh mein Gott, hier. Ich, ich kaufe super viele Huge uh, Huge weil die liebe ich über alles. Die sehen einfach so geil aus und alles. Und auch hier so ein paar von denen. Warte, der Text von den safir für Nix sieht so ein bisschen aus wie Du Pets found in your inventory. Ein davon und ein davon. Ja. So. No Pads. Und Clubfest. Schau dir. So. Gut. Ich hoffe, mein PC stürzt nicht ab, wenn ich jetzt... Weil das letzte Mal, als ich so ein Spiel gespielt habe, ist mein PC einfach leicht... Like, Literally abgestürzt. Ich habe, ich habe gedings, ich habe auf einen Köln gedrückt und dies, äh, und ich hatte auch, auch auch hier und ich hatte und meine Hotbar war auf Infantry. Das heißt, wenn hätte ich eins abgebaut, wäre einfach alles draufgegangen. gegangen. ist komplett nein was gibt's hier denn alles? Ach, dann... Dann... ...wird dann mal... ...schuldig... ...aber hier... auf es gibt dann da. Na gut... Aber echt krass, was es hier einfach gibt. So, ja, sowas hätte Preston einfach aus dem Spiel machen können, aber nee, nee, nee. Hätte nicht. Hä, warum kann ich nichts nee, ich Kann ich mal nichts finden. Also entweder das liegt an meinem WLAN, aber das glaube ich ja nicht. Oder es ist ja einfach. Ja. Ich will einfach nur straight up nach vorne, dass ich dann ähm, Dark Matter machen kann, obwohl da vorne gibt es. gab äh, es ja noch der, der so Dark Matter Sachen. Es gibt so Downs. Oh, das ist Tech. Okay, alles klar. Wir dann einfach gerade abgeschnitzt. Dann rejoinen wir ganz schnell. Das muss auf meinem äh, privaten Server. Äh, das Spiel verlinke ich auch nochmal in die Videobeschreibung, weil es sehr schwierig ist, solche äh, Spiele zu finden. Gut, dann gehe ich kurz auf den privaten Server wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder, aber... Ah, geil, ich hab meine Pets nicht mehr. Gut, dann werde ich jetzt einfach nur noch ein paar Gifts öffnen und das, und das war's dann. Alles klar. Scary Sound. Hallo? Digga, mein Bildschirm ist gerade einfach am... Äh, du denkst. Hä? Ah, gut. Gut, wir öffnen keinen Infinity Gift mehr. Hier ist der super... ...nach schuld. Gut, Infinity Gifts? No. Nope. Hellish Egg. Yes. Wir bekommen wir aus dem Hellish Egg? Huge Hell Spider. Ich habe es schon überall gesehen. Und hier was bekommen Sie? Huge Parry Moth. Den gibt's glaube ich nicht mehr in Game. Aber okay. Nächste, nächste Dingser öffnen wir und wir bekommen eine Probably. Huge Pocket. Weil ich habe ja in Pet also den richtigen Pet Simulator X, habe ich ja eine Pocket. Aber hier ist Paket. chameleon wir bekommen. Gut. Habe ich mir auch nicht anders vorgestellt. Hier ist super Giftbox, und dann öffne ich gleich noch hier ein von diesen paar Ecks. Super Axelodl, okay, alles klar. Ich will ganz kurz, ich will mein Hoverboard haben. Aber dann bitte irgendwie ein... Das Spiel das ist einfach nicht geil. Golden Cat Wort, ich liebe Katzen und alles. Das muss Preston adden. Dafür gebe ich 100 Millionen Euro aus, aber das muss Preston adden. In seinem Game. Ich frage mich auch, wie man das Cat Wort bekommt. Wenn falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. So, Infinity Gifts. ich öffne ich noch ein paar davon. Bum. Huge Forest Byron. Alles klar. Was ist. Mystery Egg. Ich öffne es mal. Ich bin gespannt. Ist es ist schwarz? schwarz. Rainbow Mystery Cat. Ich bin gespannt, was das, äh, was für die Power das hat. Ja, da. What? The What? Äh, äh, äh, das ist so viel Power, dieses Teil kann ich das mal lesen, Alter. Ein das Gift und dann öffne ich diese Ecks hier. Und erstes ersten drei Ecks, die ich bekomme. Gut, habe ich mir auch nicht anders vorstellen. Natürlich bekommt man trainings Popcats. So, was bekommen wir hier raus? Rainbow Festive Cats. Uh, Rainbow Festive Cat. Ah. Pokemon. Pokemon. Okay, gut. Komm komm kommen nehmen. Was bekommen wir raus? Okay gut. Kann man aufnehmen, kann man aufnehmen. Sind jetzt nicht so stark, aber auch kann man nehmen. Kann man kann man auch übernehmen. Man braucht Dark Matter gut. Äh so, hier vorne ist die Dark Matter Maschine, I think so. Nee. So alles klar, ich war dann hier fünf Tage drin. What? Oh, das ist ja sogar schon, äh, der Alter, was ist das für ein Geräusch? So, von der. von der Ghost Pets. Komm, komm, komm, bitte, bitte, bitte. Gut, hier oben Gifts gucken wir uns noch ganz kurz an. Stabil. Gut, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal. Bis dann und ciao.